Heute zeige ich euch, wie ihr ganz toll die Reste vom Hefewasser verwerten könnt. Viel Spaß beim Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich zeige euch hier auf diesem Kanal alles zum Thema Wildhefe. Und ich, heute gibt es ein Video, bei dem ihr die Reste davon verwerten könnt. Und ich beginne damit, dass ich einmal das bestehende Hefewasser abgieße, und die Datteln, die jetzt richtig aufgeweicht sind und ihre Farbe an das Hefewasser abgegeben haben, einmal konserviere. Das komplette Rezept gibt es natürlich wie immer unten in der Infobox mit einer ausführlichen Beschreibung. Wenn euch das Video gefällt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, wenn ein neues Video hochgeladen wird, denn hier bekommt ihr alle Informationen zum Thema Hefewasser und leckere Rezepte an die Hand, die ihr toll in den Alltag integrieren könnt. Hier im Hintergrund seht ihr, wie ich jetzt die abgegossenen Datteln in einen Gefrierbeutel gebe. Da sind schon welche drinne eingefroren und jedes Mal, wenn neue Datteln anfallen und ich das Wasser abgieße, gebe ich diese dann wieder hinzu, friere das Ganze wieder ein und sobald ich ungefähr 200 Gramm zusammen habe, kann ich dann weitermachen. Hier ist wieder ein neues Mal. Das zeige ich ein bisschen schneller. Ich gieße wieder das Hefewasser ab. Bei uns wird unheimlich viel gebacken. Es gibt jeden Tag ein neues Brot und Brötchen. Die Rezepte verlinke ich euch mal hier oben. Das ist eine ganz tolle Playlist. Schaut euch die mal an. So. Und das könnt ihr mit allen anderen Früchten natürlich auch machen. Rosinen, Aprikosen, was auch immer ihr da habt. Vielleicht nehmt ihr auch frische Äpfel. Das ist mit Sicherheit auch ganz lecker fruchtig. Alles geht wieder in die Tüte hinein. So. Wenn ein bisschen Flüssigkeit mit dabei ist, ist das nicht schlimm. Ihr püriert nachher sowieso nochmal alles ganz fein zu einer schönen Masse. Alles wieder gut verschließen. Ab in den Gefrierschrank. Wenn ihr dann 200 Gramm zusammen habt, können wir anfangen, das Brot zu backen. Hierfür nehmt ihr zwei Esslöffel Sesamkerne, zwei Esslöffel Sonnenblumenkerne und zwei Esslöffel Leinsamen. Ihr könnt Geschrotete nehmen, ich nehme jetzt hier gerne ganze Leinsamen und das Ganze wird jetzt erstmal mindestens zwei bis vier Stunden in Wasser eingeweicht und ihr könnt dieses Wasser gerne vorher erhitzen. Das ist notwendig, da Körner beim Backen eines Brotes immer nochmal dem Brot Wasser entziehen und wenn ihr die vorher nicht einweicht, dann wird das Brot trocken und das ist ja nichts, was wir gerade wollen. Das Ganze wird ordentlich verrührt und dann bei Zimmertemperatur einfach stehen gelassen und während das schon mal sich so aufsaugt mit dem Wasser, können wir weitermachen mit dem Hefewasser. Dabei könnt ihr entscheiden, ob ihr 400 ml nehmt oder 200 ml Hefewasser und 200 ml Wasser. In jedem Fall geben wir dem Hefewasser erstmal das Salz hinzu. Und dann habe ich die eingefrorenen Datteln auftauen lassen und sie dann ganz fein gemixt. Das zeige ich euch jetzt einmal gleich. Ja, geht ein bisschen. 200 Gramm ist ganz schön viel. Und guck mal, wie aktiv die Hefe ist, also die sprudelt richtig. Es macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Hier, das sind die Datteln. Das sind wirklich nur Datteln. Ich habe nichts anderes hinzugegeben. Und das ist fein püriert. Keine Stückchen sind mehr drin. Das gebe ich in das Hefewasser und lasse es wie die Körner einfach ein bisschen bei Zimmertemperatur stehen. Während diese Sachen schon in Vorbereitung sind, nehme ich jetzt einmal das Weizenmehl und gebe da hinzu das Roggenmehl. Das kommt alles schon mal in eine große Schüssel hinein. Ihr könnt selbstverständlich auch die doppelte Menge nehmen, wenn ihr viel Anstellgut habt. Ich habe jetzt einfach mal das für ein Brot genommen. So, das könnt ihr erkennen, schön dunkel. Ich habe hier Vollkornmehle verwendet. Ihr könnt selbstverständlich auch andere Mehle nehmen. Ich finde, das ist einfach noch mal ein bisschen gehaltvoller und schmeckt uns sehr gut. Jetzt kommt hier schon mal das Dinkelmehl, könnt ihr an der helleren Farbe erkennen. Und dann mische ich diese Mehle in der Schüssel schon einmal kräftig durch, denn Dinkel- und Roggenmehl, die mögen es nicht, wenn wir die ordentlich nachher kneten. Also da bitte jetzt nicht 10 Minuten lang mit der Küchenmaschine äh, rumhantieren, sondern wir vermengen das jetzt schon mal vorab. Und das Gleiche machen wir hier mit diesen beiden Zutaten. Das ist jetzt schön gegangen, sprudelt auch schön. Und das Wasser von den Kernen, das gießen wir jetzt erst einmal ab, denn die verwenden wir jetzt weiter. Damit wir den Teig auch nicht gleich zu viel rühren und kneten, wegen dem Klebegerüst von Roggen und Dinkelmehl, vermenge ich jetzt zu den abgegossenen Kernen das Hefewasser mit dem Salz und dem Dattelpüree. Dadurch, dass wir so vorgehen, ist es gleich ganz einfach, diese beiden Komponenten dann mit dem Mehl zu verbinden. Da braucht ihr teilweise auch nur einen Kochlöffel, da müsst ihr noch nicht einmal die Küchenmaschine bemühen. ist ein ganz einfaches Brot, ein sogenanntes No-Need-Brot, das heißt es muss nicht geknetet werden, sondern ihr macht es, lasst es einfach aufgehen, packt es dann in eine Kastenform, die gefettet ist und das war es dann auch schon. So, hier jetzt einmal das Mehl, die Flüssigkeiten kommen hinzu. Und ich habe vergessen zu filmen, Drei Esslöffel Öl habe ich noch hinzugefügt. Ich habe Sonnenblumenöl verwendet, aber das ist noch mit dabei und steht auch im Rezept. Jetzt lasse ich das Ganze gehen. Das hat ungefähr so einen halben Tag gedauert, dann hat sich der Teig verdoppelt. Ich hoffe, das kann man erkennen, das war vorher bei 1,0 und das war dann jetzt bei 2,0. Hier ist die gefettete Kastenform und ihr seht, der Teig lässt sich ganz einfach da hineingeben. Und oh, das Brot ist so lecker, das solltet ihr wirklich einmal probieren. Ich bin gespannt, wie es euch gelingt. Und hinterlasst es mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr es genauso ausprobiert habt oder ob ihr vielleicht ein paar andere Mehle verwendet habt. So, da kommt noch ein bisschen was. Ich muss es noch ein bisschen auskratzen. Das Schöne ist, wenn ihr das ordentlich habt aufgehen lassen, braucht ihr dieses Brot, sobald es in der Kastenform ist, nicht einmal mehr bei Zimmertemperatur stehen lassen. Ihr könnt es machen, es ist aber kein Muss. Das heißt, sobald das Brot in der Form ist, gebe ich das auch in den Ofen. Selbstverständlich könnt ihr es auch noch mal ein bisschen hochgehen lassen. Das wie immer bei Zimmertemperatur, ohne Zug und am besten schön warm. Also, falls ihr keine warme Küche habt bei uns ist es immer warm, weil sehr viel gebacken wird, dann einfach vielleicht den Heizungsraum oder den Abstellraum verwenden. Ich habe meine Finger jetzt ganz nass gemacht, dann lässt sich dieser Teig nochmal schön oben an der Oberfläche glätten und danach wird er einfach nur noch eingeschnitten. Das Muster könnt ihr natürlich entscheiden. Ich habe es jetzt hier ganz einfach diagonal eingeschnitten und habe aber auch vorher das Messer noch einmal nass gemacht dann ist es ein bisschen einfacher, da der Teig ja sehr klebrig ist. Das Ganze geht jetzt in den vorgeheizten Backofen mit einer Schale unten in dem Ofen hinein und nach 50 Minuten circa habt ihr so ein schönes Brot. Guckt euch das mal an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und probiert es einmal aus. Das ist eine tolle Möglichkeit, das Anstellgut zu verwenden und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Liebe Grüße, eure Emma